Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit der Frage, wie werde ich zu einem smarten Entwickler? Ich habe eine Zuhörerfrage bekommen und ich schiebe deswegen diese Episode hier ein, weil ich mich so darüber freue, diese Frage bekommen zu haben und ich freue mich über den Austausch und möchte sie einladen, die Gelegenheit auch zu nutzen. Es ist nicht so, dass ich nicht noch Ideen hätte, was ich machen möchte mit diesem Podcast, aber ich fand die Frage einfach gut. Hier kommt sie. Privat nutze ich Kanban schon einige Zeit. Jetzt möchte ich dies auch im beruflichen Umfeld einsetzen. Können Sie mir ein Vorgehen bei der Einführung empfehlen? Ich will Sie einladen, meinen Fußstapfen zu folgen. Ich lese viel, daher wird es am Ende auch eine ganze Menge Buchempfehlungen geben. Smarter entwickeln baut für mich auf Lean auf und zwar Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Administration. Dort habe ich mich sehr, sehr viel bedient und ganz wichtig an der Stelle ist für mich, Lean nicht nur als Toolsammlung zu verstehen, sondern als eine Geisteshaltung. Vor allen Dingen mit den zwei Elementen für den Kunden. Wir arbeiten für einen Kunden und tun auch nur das, was diesem Kunden nutzt. Und die kontinuierliche Verbesserung. Der Anspruch, heute besser als gestern zu sein. Nicht besser als der Nachbar. Nicht besser als irgendein absoluter Wert, einfach nur besser als gestern. Und da gibt es eine kleine Paradoxie. Weil ich sage, Lean ist für mich keine Toolsammlung, sondern im Wesentlichen eine Geisteshaltung. Nun ist es aber so, dass aus dieser Geisteshaltung Leute etwas gemacht haben und, und Tools entwickelt haben, die mal mehr, mal weniger hilfreich sind für die individuelle Situation. Und deswegen stelle ich auch viele Tools vor, weil ich möchte, dass sie die Chance haben, von diesen Tools zu lernen und diese Tools selber für sich zu bewerten und zu gucken, passt das in meiner Situation oder passt das nicht. Ich, ich mag hier das Englische Standing on the Shoulders of Giants so gerne. Also, wir, wir bauen auf mit Smarter entwickeln auf dem, was, was über Jahrzehnte im in, in Bereich Lean gemacht wurde, entwickelt wurde. Und es wäre ja dumm, das wegzuschmeißen und zu sagen, wir müssen hier alle Werkzeuge selber entwickeln. Nein. Die Tools und Werkzeuge, da kann man sich schon viel abgucken und deswegen sind sie wichtig. Aber Lean und Analog, auch smarter entwickeln, nur als Sammlung von Tools zu begreifen, greift zu kurz. Es ist eine Geisteshaltung. Deswegen ist auch das, was ich hier erzähle, nur ein Start. In zwei Jahren werde ich etwas völlig anderes erzählen als jetzt oder zumindest etwas Weiterentwickeltes. Und das, was ich jetzt erzähle, hat überhaupt gar keinen Anspruch darauf, eine immerwährende Wahrheit zu, zu sein. Es ist nur das, was ich jetzt gerade sehe und das, was ich jetzt gerade für das Beste und Richtige halte. Ich hoffe sehr, dass mit der Community, die sich um dieses Thema aufbaut und dem Austausch, der sich daraus entwickelt, hier sich auch eine inhaltliche Weiterentwicklung einstellt. Zurück zur einleitenden Frage, wie führe ich smarter entwickeln ein? Auch da möchte ich Sie nochmal in ein klassisches Lean im, im Fertigungsbereich entführen. Eine klassische Wertstromtransformation in der Fabrik wird immer von hinten, immer vom Kunden und dann rückwärts den Wertstrom hoch durchgeführt. Man fängt beim Kunden an und optimiert für den Kunden und geht dann Schritt für Schritt rückwärts und denkt immer die, die aktuelle Arbeitsstation, an der man ist, als Lieferant für die nächste Station. Warum arbeitet man von hinten? Warum rollt man die Wertschöpfungskette von hinten auf? Nun ist es wichtig zu verstehen, was der Kunde braucht, um den davor gelagerten Schritt optimieren zu können. Aber es hat noch mehr Effekte. Ebenso wichtig ist dieses Start-Finishing, Finish-Starting. Also eine Wertstromtransformation, eine Prozessoptimierung von hinten anzufangen, sorgt dafür, dass wir bei den Themen, die kurz vor Schluss sind, zu einer Verbesserung kommen und wir nicht uns die Pipeline vollstopfen, sondern wir dafür sorgen, dass wir einen immer besseren Abfluss zum Kunden haben und, und die die hinten liegenden Prozessschritte optimiert sind, gut funktionieren und wir nicht, wenn man es andersrum machen würde, vorne optimieren und uns dann einfach die Pipeline vollramschen und, und mit langen Wartezeiten und, und verpassten äh, Terminen arbeiten müssten. Von hinten anzufangen führt also dazu, dass wir Staus vermeiden in der Wertschöpfungskette. Ein anderer wichtiger Aspekt dabei ist, dass der Kundenbedarf, der echte Endkundenbedarf möglichst spät in die Kette eingesteuert wird. Dass wir halt, wenn wir von hinten anfangen, gucken, wo können wir den Kundenbedarf einsteuern. Bei einem Konsumgüterhersteller, der, der auf Lager fertigt und dann nur aus dem Lager abruft, der kann seinen Kundenbedarf relativ kurz vor der Lieferung einsteuern. Bei einem Design-to-Order-Maschinenbauer. Ähm, der, der viele Kunden individuelle Anpassungen in das Produkt einplant und dann erst fertigt, der wird natürlich weiter stromaufwärts seinen Kundenbedarf einbauen. Aber indem wir von hinten anfangen, können, stellen wir uns jedes Mal die Frage, können wir hier schon den Kundenbedarf einbringen und können wir dadurch kurze Lieferzeiten haben. Eine ähnliche Entwicklung habe ich damals, als ich Leiter Anlagentechnik war, mit meinen Lieferanten durchgemacht. Da habe ich meine Lieferanten dazu animiert von acht Wochen Lieferzeit für, für mittelkomplexe Anlagen, Subsysteme, auf zwei Wochen Lieferzeit zu gehen und den Prozess, den wir gemacht haben, um das zu ermöglichen, sowohl bei denen als auch bei uns, war, war sehr stark davon getrieben, den, den Kundenbedarf möglichst spät einzukoppeln und unser, unser Kaufsignal möglichst spät bei dem Lieferanten in der Kette zu haben, so dass dann von unserem Kaufsignal bis zur Auslieferung wenig Zeit verstrichen ist. Bei der Einführung muss man auch darauf achten, dass man nicht nur Tools und Werkzeuge einführt und, und ähm, ja, vielleicht sogar unmotiviert einführt, also einfach sagt, hier, so ist es, mach es, ähm, statt dass man sauber erklärt, warum man das macht und auch die Philosophie dahinter mitvermittelt. Ähm, hier ist es relativ spannend zu beobachten, was, was mit Lean passiert ist. Also Lean ist ja entstanden aus dem Toyota-Produktionssystem, wie es von Amerikanern damals beobachtet wurde. Und, und Jones und Womack haben damals den Begriff Lean geprägt und auch so ein Stück weit definiert, was Lean ist. Und ganz viel, was wir in Deutschland unter, oder im deutschsprachigen Raum unter, unter Lean laufen haben, sind eigentlich Übersetzungen aus dem amerikanischen Verständnis von dem, was die Japaner gemacht haben. Und da sind ein paar Sachen hinten runtergefallen. Und da gibt es mittlerweile zwei Werke, die einem helfen, da ein bisschen wieder den, den Weg zu finden. Das ist ähm, This ist Lean und, und Lean auf gut Deutsch. Die, die Links sind in den Shownotes. Ähm, diese zwei Bücher helfen unheimlich dabei zu verstehen, wie denn die Philosophie von Lean ist und warum machen wir das hier gerade. Ähm, Beispiel aus dem Lean auf gut Deutsch ist halt, dass der Begriff Verschwendung den wir für den englischen Begriff Waste benutzen, aus dem japanischen eigentlich besser übersetzt wäre mit etwas für die Katz machen. Verschwendung ist ein Vorwurf, ja, dass du machst hier Verschwendung, aber etwas für die Katz machen, das ist eine viel wohlwollendere Darstellung und ein, ein, eine hilfsbereite Einstellung, dafür zu sorgen, dass ein Werker keine unnötigen Tätigkeiten macht, sondern nur wertschöpfende Tätigkeiten macht. Da gibt es viel zu lernen. Wenn Sie durch die Fertigung gehen, wie gehen Sie durch die Fertigung? Gehen Sie vom Wareneingang bis zur Auslieferung, dem Warenstrom folgend durch die Fertigung? Oder gehen Sie andersrum, vom Kundenstrom aufwärts bis zum Wareneingang? Es ist nicht nur ein, eine G-Reihenfolge oder G-Richtung, sondern das ist auch ein philosophischer Unterschied. Wer dem Wertstrom folgt, der spielt im Wesentlichen Sendung mit der Maus. Hier haben wir eine Rolle Blech und das Blech werden wir jetzt schneiden und stanzen und zusammenschweißen und am Ende entsteht ein buntes Auto. Das ist eine Nacherzählung. Das kann man mal mit Kunden machen, vor allen Dingen, wenn man im Wesentlichen Entscheider und keine, keine Technik hat. Aber um die Fabrik zu beeinflussen, um zu managen, was in einer Fertigung passiert, es ist die falsche Richtung. Es ist eine Präsenz in der Fertigung, die eine Ersatzbefriedigung darstellt. Wer Werte schaffen will in der Fertigung, geht gegen den Strom. Weil gegen den Strom, gegen den Wertfluss, ist die Richtung, die die Information fließen muss. Immer Die Information fließt entgegen der Waren durch die Fertigung. Weil alles, was an einer Station falsch gemacht wird oder nicht im Sinne des, der nachfolgenden Station gemacht wird, weitergegeben wird, bei der nächstfolgenden Station für Probleme sorgt. Diese Information muss ja wieder Strom auffließen Und wer die ganze Kette vom Kunden zurück durch die Fertigung bis zum Wareneingang geht, der hilft bei diesem Informationsaustausch. Der hat auch noch im Kopf, was gerade schief gegangen ist, was gerade Probleme gemacht hat und sieht dann im Prozess Strom aufwärts, was er besser machen kann. Das heißt, Probleme muss man immer Stromaufwärts tragen und dort abstellen. Wenn Sie Lieferanten im Haus haben und mit denen durch die Fertigung gehen, um mit dem Lieferanten zu besprechen, wie er sie unterstützen kann, dann gehen Sie mit dem Lieferanten gegen den Strom, damit er versteht, wie er am Anfang der Kette Probleme erzeugt oder auch eben weniger Probleme erzeugen kann. So viel zum Thema Fluss von Produkt durch die Fertigung. Und ich will hier gar nicht länger von, von Lean Manufacturing reden, aber es ist wichtig zu verstehen, warum im Lean manche Sachen vermeintlich andersrum gemacht werden und warum ich auch in Smarter entwickeln die Reihenfolge gewählt habe, die ich gewählt habe. Weil bei uns geht es um den Fluss von Ideen und Projekten durch unsere Denkfabrik. Und auch hier ist es wichtig, primär am Ende anzufangen und primär für Abfluss zu sorgen, damit wir einen gewissen Fluss in der Abarbeitung kriegen und uns nicht die Pipeline vollramschen und alles lange dauert. Deswegen befassen wir uns am Anfang auch mit Prozessen. Die Prozesse die in den Abteilungen sind und die Projektarbeit unterstützen. Durch zuverlässige Abarbeitung der, der, der Arbeitspakete, aber auch durch eine zuverlässige Rückmeldung von Terminen in die Projekte. Gutes Management und die Mitarbeiter werden hier durch klare Prioritäten entlastet. Und es ist wichtig zu lernen, wie wir Projekte gut abarbeiten, bevor wir darüber nachdenken können, welche Projekte wir eigentlich machen sollten. Auch das Thema Warteschlangendesign und bewusstes und unbewusstes Warteschlangendesign sind in diesem Podcast schon vorgekommen und finden genau in dieser Phase statt. Für Sie ganz konkret, was können Sie selber machen? Nun, in der Wissensarbeit ist es wichtig, dass Sie sich selber erstmal verstehen und sich selber aufräumen. Schreibtisch, Datenablage, aber ihre eigene Arbeitsorganisation selber zu lernen, zu liefern. Start Finishing, Finish Starting, Termine abschätzen, aber auch das Thema Warteschlange mal bewusst zu reflektieren und bewusst darzustellen. Sich konzentrieren auf eine oder sehr wenige äh, Tätigkeiten, diese Tätigkeiten bewusst zu Ende führen und dann etwas anzufangen aus der Warteschlange. Und die Warteschlange aber auch genauso bewusst zu haben, auch in der Kommunikation mit Vorgesetzten und anderen Bedarfsträgern bewusst zu nutzen, um zu priorisieren. Personal Kanban, auch hier wieder in den Show Notes Link zum Buch, aber es gab auch schon eine Podcast-Episode zum Thema Personal Kanban. Personal Kanban kann hier sehr gut helfen, um einen individuellen Einstieg zu bekommen in Lean und Smarter entwickeln für eine Person, für einen Arbeitsplatz. Der nächste Schritt ist dann das Team. Und im Team reden wir über so Dinge wie, wie ist die Arbeitsteilung im Team? Wie ist auch die Zusammenarbeit? Wie ist das alles organisiert? Welche Tools, Werkzeuge, Vorlagen, Standardarbeitsanweisungen haben wir? Wenn etwas schon festgeschrieben ist, wie ein Mensch es machen soll, kann das auch ein Computer machen? Können wir Tätigkeiten automatisieren, auslagern? Auch im Team wieder das wichtige Thema Warteschlangen-Design. Sie haben Warteschlangen, ob Sie wollen oder nicht, ob Sie es mir glauben oder nicht. Die Frage ist nur, sind Ihre Warteschlangen bewusst designt oder haben die eine Struktur, die einfach irgendwie entstanden ist? Auch dazu gab es mal eine Podcast-Episode. Hören Sie da mal ruhig mal rein. Für eine Teamorganisation, spannendes Werkzeug, ist das Kanban-Board. Hier der Buchtipp dazu, Kanban von, von ähm, David Anderson, Link ist in den Shownotes. Eigentlich kommt das Kanban-Board, so wie David Anderson es denkt, aus der, aus der Softwareentwicklung, ist aber eine Methode, die sich mit sehr, sehr wenig Abstrichen sehr gut anwenden lässt auf Engineering- und Konstruktionsaufgaben. Das heißt, in der Produktentwicklungsarbeit für Maschinenbau und Elektrotechnik. Der nächste Schritt, wenn wir persönlich uns aufgeräumt haben, wenn wir im Team für Struktur und Sichtbarkeit gesorgt haben, ist es, über die Mauer zu schauen und dann erstmal Richtung Kunden, erstmal Richtung Strom ab. Fragen, was brauchen denn die Kunden wirklich? Brauchen die alles, was ich mache? Brauchen die die Informationen in der Form, die ich sie darstelle? Oder hätten die statt einem Papierausdruck nicht doch lieber gleich die Tabelle, aus der sie die Daten automatisch extrahieren können? Wenn dieses Gespräch in den Gang kommt, wenn wir wirklich bewusst unsere Kunden fragen, wie wir ihnen bestmöglich zuliefern können, dann entstehen noch mal relativ große Veränderungen im Team, weil diese Diskussion häufig zu wenig geführt wird. Ganz spannender Schritt, aber erst nachdem wir uns selber und das Team aufgeräumt haben. Wenn wir so weit vor der eigenen Tür gekehrt haben, dass wir uns, unser Team und unser Verhältnis zum Kunden, zum internen Kunden, erstmal zum, zur nachfolgenden Arbeitsstation im Griff haben, dann gucken wir über die andere Mauer, dann gucken wir mit unseren Lieferanten dann gucken wir mit, mit den, den Informationsquellen weiter stromaufwärts und hier drehen wir den Spieß um. Hier zeigen wir Probleme auf, die wir mit der Information haben, die wir geliefert bekommen und fordern Verbesserung ein. Fordern vielleicht ein großes Wort, aber suchen hier das konstruktive Gespräch und probieren unsere Lieferanten davon zu überzeugen, dass sie mit kleinen Änderungen uns viel, viel besser beliefern können. Hier sind so Werkzeuge wie Probleme bewusst zu dokumentieren und dann Pareto-Chart zu machen, was sind denn die häufigsten Probleme und diese Probleme dann auch abzustellen. Wichtige Werkzeuge. Das sind die ersten Schritte, die man macht. Das ist wirklich das, wie kann ich eigentlich Produkte ganz, ganz unten entwickeln? Wie kann ich für Fluss in einer Entwicklungsabteilung sorgen? Ähm, das sind die allerersten Schritte, die, die von der Arbeitsorganisation her gemacht werden müssen, um die weiteren Schritte machen zu können. Aber auch das hat schon echte Ergebnisse. Also wir haben hier verkürzte Lieferzeiten, wir kriegen eine schnellere Reaktionsfähigkeit der Entwicklungsabteilung hin, wir kriegen über die Werkzeuge auch eine größere Planbarkeit hin, unsere Projekte werden stabiler, wir haben mehr Ruhe in den Projekten. Und auch wenn hauptsächlich die Entwicklungsprojekte die Vorteile ernten, so ist das doch hier eine Aufgabe der Linien, hier diese Schritte umzusetzen, um die Projekte bestmöglich zu unterstützen. Der zweite Schritt ist, dass man sich dann Gedanken darüber macht, was will ich eigentlich entwickeln. Dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Produkte, Produktanforderungen und welche Projekte wir in diese Pipeline, in diese Entwicklungspipeline reinkippen kippen und, und was wir dann tatsächlich auch ans Ergebnis abfordern. Der zweite Schritt adressiert also jetzt nicht so sehr die Linie, sondern jetzt tatsächlich Produktmanagement und Projektmanagement. Und hier ist es wichtig, sich zu entfernen von einer rein technischen Denke und wirtschaftlich zu denken. Jetzt geht es ums verdienen. Jetzt geht es darum, die richtigen Produkte zu entwickeln. Na, vielleicht eine kleine Geschichte am Rande. Als ich damals angefangen habe, hat ein Kollege mir erzählt, als es um eine Abwägung von, von Kosten und Nutzen ging, Euro ist keine SI-Einheit. Gemeint war, interessiert ihn nicht. Er macht das technisch beste Produkt. Ich war hinreichend schockiert von dieser Ausrede, weil für mich ist Ingenieur sein, Problemlöser sein unter Randbedingungen. Und die wirtschaftlichen Randbedingungen, die Euro, die an einem Problem dran hängen, die sind ein großer Teil der Randbedingungen. Das heißt, hier kommen wir ganz schnell an einen Punkt, wo wir nicht nur Technik gegen Technik, sondern Technik gegen Geld abwägen müssen und priorisieren müssen. Wer das nicht will, kann gerne aufhören, Ingenieur zu sein, wird dann Künstler, verkünstelt sich, ähm, kann dann die, die Möglichkeiten auschecken, kann sich loslösen von, von eindenkenden Geldvorstellungen. Aber ganz ehrlich, für eine wirtschaftlich relevante Produktentwicklung ist der Euro eine wichtige Einheit. Das heißt auch, dass der Ingenieur nicht nur eine technische Bildung braucht, sondern auch eine wirtschaftliche Bildung. Und das ist der nächste große Schritt dass wir tatsächlich den Leuten in den Unternehmen diese wirtschaftliche Grundbildung geben müssen, weil sie sie nicht aus dem Studium mitbringen. Und da kommt ein Problem auf uns zu, denn das, was in Kostenrechnung und Buchführung passiert, das, was neumodisch Controlling genannt wird, und das, was wir an, an Umgang mit Zahlen und wirtschaftlichen Informationen in einer Firma haben, ist nicht dafür gemacht, eine Firma zu managen. Das mag jetzt etwas ketzerisch klingen, aber folgen Sie mir doch mal diesen Gedanken lang. Diese normale Kostenrechnung, die steuert hin auf ein Ziel, einen Jahresabschluss zu machen und eine Bilanz zu legen. Und basierend auf dieser Bilanz wird die Besteuerung nach festen Regeln festgelegt. Und das ist das große Ziel der Kostenrechnung. Kostenrechnung, strotzt nur so von nacheilen Indikatoren. Indikatoren, die erst am Ende des Jahres einmal ausgerechnet werden können und dann rückwirkend für das ganze Jahr gelten. Thema Vollkostenrechnung an der Stelle. Nur wer probiert, mit diesen nacheilenden Indikatoren zu managen, der hat das Problem, dass die Indikatoren halt nacheilend sind und erst am Ende, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, tatsächlich ähm, sauber errechnet werden. Das heißt, wir haben hier wieder diese Überlegung, was sind denn nacheilende Indikatoren und was sind denn voreilende Indikatoren, mit denen ich tatsächlich managen kann. Auch hier eine kleine Geschichte. Ich nenne sie die vollkosten Vollkostentodesspirale. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Produktion, die wegen nicht ausgelasteter Maschinen relativ teure Vollkosten hat. Ja, Sie hatten mal mehr bedarf auf den maschinen und jetzt laufen die maschinen nur drei tage die woche einschichtig und die kapitalkosten fressen ihnen ein loch in die tasche durch die umlage auf relativ wenig stück haben sie dann auch entsprechend hohe vollkosten wenn sie mit diesen vollkosten in einen wirtschaftlichen vergleich gehen und sagen ja aber ich könnte die teile woanders ja viel billiger einkaufen oder in einem konzern ein anderes werk könnte diese teile zu günstigeren kosten produzieren dann kann es ganz schnell passieren, dass Volumen abgezogen wird von der ohnehin nicht ausgelasteten Fertigung. Und dieses weniger an Volumen äußert sich dann nächstes Jahr in noch höheren Umlagen, noch höheren Vollkosten. So eine Todesspirale kann man bis zur Schließung von der Fertigungsstraße oder bis zur Schließung von dem Werk machen. Das ist spannend, weil richtig wäre eigentlich, das Werk zu füllen, bis die Ressourcen sinnvoll genutzt werden, und nicht immer mehr abzuziehen die kette verkaufen stanzen lochen biegen montieren lackieren verpacken verschicken stellt so ein bisschen den prozess dar den wir hier haben und irgendwo haben wir einen flaschenhals irgendwo ist bestimmt wie viel produkt wir über diese kette schicken wir sind aber nicht ausgelastet der flaschenhals liegt nicht bei stanzen lochen biegen montieren lackieren verpacken verschicken aber liegt bei Verkaufen. Wir verkaufen zu wenig Produkt, um die Ressourcen auszulasten und wir verkaufen zu wenig Produkt, um über den generierten Deckungsbeitrag tatsächlich die Umlage zu finanzieren. Kein Wunder, dass die Automobilindustrie Sondermodelle auflegt. Die haben das Problem und die haben auch das Problem verstanden. Nehmen wir das Beispiel von einem Autohersteller, der größte Autohersteller der Welt sein will. Er weiß, wie viele Autos er dafür produzieren muss und hat entsprechend große Fabriken. Jetzt wird aber nicht so viel verkauft. Also hat er Überkapazitäten. Sein Engpass, also der Schritt, der bestimmt, wie viel Produkt über seine Fertigung läuft, ist im Markt. Er verkauft nicht genug. Ein Weg daraus sind zusätzliche Verkäufe an preissensiblere Kunden. Hier Sondermodelle auflegen. Sondermodelle erodieren den normalen Preis nicht so sehr. Sondermodelle kann man als Sonderaktion nur einmal Geschäft verkaufen. Sondermodelle helfen uns aber auch, Aufträge in die Produktion zu bringen, um die Produktion auszulasten, ohne dass wir diese Aufträge von Kunden eigentlich hätten. Was macht das mit der Wirtschaftlichkeit? Nun, wer der größte Autohersteller der Welt will und dadurch die großen Fabriken hat, der hat auch eine relativ große Kapitalbindung, hat große Fixkosten und ist dadurch auch sehr abhängig davon, auch dieses große Volumen tatsächlich zu verkaufen. Nur, wer ein großes Volumen verkaufen will in einen Markt, der dieses Volumen eigentlich nicht hergibt, der muss am Preis drehen, Kleine zu kleineren Margen verkaufen. Und damit das nicht zu einer Preiserosion führt, gibt es dann Marketing-Klimmzüge wie Sondermodelle oder Tageszulassungen, um Preisrabatte geben zu können, ohne dass diese für den normalen Verkauf zum Vergleich herangezogen werden können. Aber auch wenn keine Preiserosion stattfindet, haben wir doch einen großen Teil der Fahrzeuge zu schlechteren Konditionen verkauft und die gesamte Wirtschaftlichkeit leidet darunter. Warum erzähle ich das? Es ist wichtig, sowas zu verstehen. Es ist wichtig für Sie, solche Zusammenhänge zu verstehen, um zu verstehen, wo ich mit Smarter entwickeln hin will. Smarter entwickeln für mich ist klein, aber fein. Und klein an dieser Stelle ist definiert als die Größe, die Sie gerade haben. Das, was ich erreichen will, ist, dass wir mehr Geld verdienen. Aber nicht mehr Geld verdienen über mehr Wachstum, sondern mehr Geld verdienen über eine Veränderung, über das Ausnutzen der vorhandenen Ressourcen und über eine größere Wertschöpfung mit den Ressourcen, die wir haben. Wir planen ja kein neues Unternehmen auf der grünen Wiese hier, sondern Sie haben ein existierendes Unternehmen und Sie fragen sich, wie Sie mit diesen Menschen, Anlagen, mit diesen Fähigkeiten Ihre wirtschaftliche Situation verbessern. Wie kann man das, was Sie haben, besser managen, um mehr herauszuholen? Und das Ziel ist dabei, durch eine Priorisierung und Auswahl basierend auf einer wirtschaftlichen Entscheidung und basierend auf einer kontinuierlichen Verbesserung immer besser zu werden und mehr herauszuholen. Nicht Wachstum vom Umsatz, sondern mehr Ertrag. Was Sie dafür brauchen, ist ein tiefes Verständnis von der Wirtschaftlichkeit der Firma und wie sich dieses im Detail zusammensetzt. Alle Mitarbeiter müssen zusätzlich verstehen, was sie tun können, um diese Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Und bei vielen von Ihnen ist da der Engpass der Markt. Ein Beispiel. Ich habe einen sechsmonatigen Sohn. Wir haben für diesen Sohn jetzt die Breichen eingeführt. Und es gibt eine Empfehlung, die Breichen, die man kommerziell kaufen kann, mit etwas Beikostöl fettreicher zu machen. Man hat mittlerweile, was die Ernährung angeht, nicht mehr so viel Angst vor Fett. Aber die Rezepturen von den Herstellern haben sich noch nicht so weit angepasst. Deswegen soll man selber mit Beikostöl bei der Beikosteinführung etwas nachhelfen. 2-Kostöl von als 250 milliliter Flasche, hochgerechnet auf einen Liter 12 Euro pro Liter. Zum Wesentlichen Rapsöl und Sonnenblumenöl. Wenn Sie gucken, was ein 0815 Rapsöl in der 1 Liter Plastikflasche irgendwo kostet, dann sind Sie bei einem Euro. Das heißt, Raps- und Sonnenblumenöl können Sie entweder für 12 Euro kaufen oder für 1 Euro kaufen. Und ich will gar nicht auf die Endkundenfrage und, und so weiter eingehen, sondern nur auf die Frage, was ein Unternehmen macht, was eine Rapsölmühle hat und das die Wahl hat, in den Beikostbereich zu verkaufen für 12 Euro pro Liter oder in den Massenmarkt, Commodity-Markt für 1 Euro pro Liter. Ich weiß, dass ich hier ein Stück weit Äpfel mit Birnen vergleiche und Bio mit sonstigen und kleine mit großen Gebinden und Glasflasche mit Plastikflasche und so weiter. Aber nochmal der wichtige Aspekt wenn Sie eine Ölmühle mit einer begrenzten Kapazität haben, was würden Sie produzieren? Die Kapazität ist in physischem Produkt, Liter Rapsöl. Würden Sie gerne für 12 Euro pro Liter verkaufen oder für 1 Euro pro Liter? Der Wertstrom. Wie viel Euro fließen durch Ihre Fertigung? Wie viel Euro schaffen Sie, durch Ihre Engpässe durchzuschleusen? Nicht wie viel Tonnen, wie viel Liter, wie viele Produkte. Wie viel Euro? Und die Frage, die dran hängt, ist, wie kann ich möglichst viel Wert erzeugen und zum Kunden fließen lassen? Und das Verständnis, was Sie dafür entwickeln können, dürfen, ist ein sehr detailliertes Verständnis von Ihrem Produktportfolio und was Sie mit welchen Produkten verdienen. Und dann auch, wie kann ich denn verbessern, wie kann ich denn steigern, was ich mit den Produkten verdiene? Zurück zum Pflanzenöl. Wenn Sie gerade am Computer sitzen, machen Sie sich doch mal einen Spaß und suchen Sie nach Pöhl W124. Was Sie dort finden, ist eine ganze Bastlerszene, die ältere Autos mit reinen Einspritzpumpen und Dieselmotoren mit Vorkammer umrüsten, so dass sie direkt mit Pflanzenöl betrieben werden kann. Die gießen Rapsöl in ihren Motor, unverändert und fahren damit. Fahren damit witzigerweise ganz gut, mit kleinen Änderungen im Motor, wie gesagt. Wenn Sie in diesen Markt reinverkaufen, dann konkurrieren Sie pro Liter einfach mit einem Liter Diesel. Wenn Sie an Babyeltern verkaufen, so ein bisschen mit dem Argument, für Ihren liebsten Kleinen wird Ihnen doch nichts zu teuer sein, dann ist der Preis und das Geld kein Problem. Fragen Sie sich, was für ein Produkt möchte ich an welche Kunden verkaufen? Denn diese Kunden ist mein nächster großer und hiermit dritter Schritt. Nach dem Flow in der Entwicklung, nach der richtigen Projekt- und Produktauswahl, ist die nächste große Frage, der Sie sich stellen, die Frage nach den Kunden. Was ist ein guter Kunde? Was ist der richtige Kunde für mich? Schauen Sie sich Ihre Kunden an. Schauen Sie an, wen Sie aktuell beliefern. Fragen Sie die Frage, wie viel Geld ist meinem Kunden mein Produkt wert? Wenn wir von der Investitionsgüterindustrie ausgehen, ist die Frage, wie viel Geld verdient mein Kunde, indem er meine Maschine einsetzt? Wo, in welcher Region, bei welchen Kundengruppen stehen Sie unter Preisdruck? Und wo stehen Sie weniger unter Preisdruck? Warum? Woher kommt es, dass Sie in manchen Segmenten unter Preisdruck stehen und in anderen die Kunden auf einmal gewillt sind, die Preise zu zahlen? Wie sieht denn der Business Case des Kunden aus? Und zwar nach Regionen, nach Kundengruppen, nach Anwendungen aufgeschlüsselt. Und wenn Sie das verstanden haben, wie der Business Case von Ihrem Kunden ist, stelle ich Ihnen die Gegenfrage, wie haben Sie denn Ihren Preis kalkuliert? Haben Sie eine Kostenzuschlagsrechnung? Also gucken Sie, was Sie einkaufen müssen, was Sie an Arbeit reinstecken, schlagen die Marge drauf, die Sie machen wollen, und schlagen dann noch eine Verhandlungsmarge drauf und das ist der Preis von Ihrem Angebot? Oder machen Sie es wieder Kunde und kommen Sie von dem Nutzen des Kunden, von dem Business Case des Kunden und überlegen, wie teuer Ihre Maschine sein darf? Kleines Beispiel, vielleicht keine große Maschine, sondern analoge Fotoapparate. heutzutage sind im Vergleich mit Ihren digitalen Counterparts so wenig wertgeschätzt, dass man sie nicht billig genug herstellen kann. Deswegen ist der Markt für analoge Fotoapparate zusammengebrochen. Es gibt keinen Markt mehr. Es gibt fast keinen Markt mehr. Es gibt zwei Ausnahmen, eine am unteren und eine am oberen Ende. Am unteren Ende kann man immer noch relativ gut kaufen Wegwerfkameras, zum Beispiel für Hochzeiten. Ja, kaufen Sie eine Tasche voller Kameras, legen Sie so eine Wegwerfkamera auf jeden Tisch, und sagen Sie den Gästen, machen Sie doch lustige Fotos. Am Ende der Hochzeit sammeln Sie die Kameras ein, entwickeln die Filme und Sie haben ein paar Fotos von Situationen, wo Sie selber nicht dabei waren und wo auch Ihr Fotograf nicht dabei war. Diese Kameras gibt es noch am unteren Ende. Ganz billige Dinger, die billig genug hergestellt werden können, dass es tatsächlich eine Nachfrage für Sie gibt. Aber auch hier gibt es eine Technologiekonkurrenz, nämlich. Jeder hat doch heutzutage seine Kamera am Handy und wenn sie dann nur sagen, hier ist der Dropbox-Link, da bitte ihre Bilder von der Hochzeit reinstecken, liebe Gäste, dann haben sie auch diesen Markt für Wegwerfkameras tatsächlich technisch überholt. Das andere Ende ist das Ende für künstlerische Zwecke und ähm, auch da wird es noch eine Zeit lang analoge Kameras geben. Da ist, das, da ist der gefühlte Wert von einer analogen Kamera dann so hoch, dass man sie tatsächlich wieder für den Preis bauen kann. Für Sie ist die wichtige Frage, wo sind die zahlungskräftigen und zahlungswilligen Kunden? Das, was ich die richtigen Kunden nenne. Und der dritte Schritt ist, dass Sie sich auf diese Kunden fokussieren. Fokussieren Sie sich dann auch auf eine Problemlösung. Verstehen Sie den Kunden, verstehen Sie das Problem, was der Kunde hat, in Gänze. Und bieten Sie nicht nur Ihr Produkt, Ihre Technologie an, sondern erweitern Sie Ihr Portfolio so, dass Sie das Problem des Kunden auch tatsächlich komplett lösen. Dann stellen Sie eine gewisse Begeisterungsfähigkeit dar und dann können Sie in dieser Nische tatsächlich auch einen dominanten Marktanteil erreichen. Dafür müssen Sie aber Ihr eigenes Geschäft, Ihre eigene Technik eventuell ein bisschen erweitern. Zeit für eine kleine Geschichte, und zwar die von Netflix. Netflix hat in den USA damals angefangen, Filme per Post zu verschicken. Man hat sich auf der Seite, auf der Webseite angemeldet und man hat sich Filme zusammengeklickt, die man gerne hätte. Man hat ein Abo abgeschlossen, wo man drei, fünf oder neun Filme gleichzeitig bei sich hat und Netflix einem aus der Wunschliste irgendwelche Filme liefert. Spannendes Geschäftsmodell. Blockbuster, der Platzhirsch damals unter den den Video-Verleihern. Hatte ein, ein großes Filialnetz, erreichte jedes Kaff und, und hatte einen, einen relativ großen Aufwand, weil sie halt immer ein Gebäude und Personal für das Gebäude ähm, finanzieren mussten, weil die Leute dorthin gefahren sind. Es war aufwendig, zu Blockbuster zu fahren und damit die Leute nicht umsonst zu Blockbuster gefahren sind, mussten bei Blockbuster immer die Regale voll sein und es musste eine große Auswahl an Filmen da sein. Das heißt, von den Filmen, die bei Blockbuster im Inventar standen, durften immer nur eine kleine Zahl beim Kunden sein und eine große Zahl musste im Geschäft verbleiben, damit die Kunden immer eine große Auswahl haben. Das vergleichen wir jetzt mal mit Netflix. Netflix hat nicht bestimmte Filme ausgewählt und zugestellt, sondern hat nach Warteliste, also einfach nach diese 15 Filme würde ich gerne irgendwann in nächster Zeit gucken, ausgeliefert. Dadurch konnten sie viel besser zuordnen, was sie gerade an, an Inventar hatten und haben das dann rausgeschickt. Netflix hat auch eine sehr spannende technische Innovation gemacht. Netflix hat Postsortiermaschinen umgebaut und hat damit das Geschäft betrieben. Und zwar ging das so. Frühmorgens sind die LKW reingekommen, die die ganzen Rückläufer von den Kunden ins Haus gebracht haben. Die DVDs wurden ausgepackt, die DVDs wurden gereinigt und die DVDs wurden wieder in einen Versandumschlag reingetan. Dann kamen diese Filme in, in Kisten und wurden in die Postsortiermaschine geschoben. Und die Postsortiermaschine hat die unsortierten DVDs durchgezogen, hat bei jeder DVD geguckt, was ist das für ein Film, hat in der Datenbank nachgeguckt, welcher Kunde ist der Nächste, der diesen Film kriegt, hat die Adresse vom Kunden geschrieben und hat die DVD nach, nach Ausgangskorb sortiert. Existierende Postsortiermaschinen von Netflix angepasst auf ihr Businessmodell. Wozu hat das geführt? Netflix hat das Geschäft fast ohne Inventar bei sich gefahren. Das ganze Inventar war geldverdienend beim Kunden. Wenn die Kunden ein Abo abgeschlossen haben, drei Filme gleichzeitig bei sich, fünf Filme gleichzeitig bei sich oder sieben Filme gleichzeitig bei sich, dann waren fast alle Filme von Netflix beim Kunden und haben Geld verdient und kaum Inventar ist in der Firma geblieben. Weil sie es einfach geschafft haben, dadurch, dass die Menschen nicht gezielte Filme aussuchen durften, sondern sich nur eine, eine Liste zusammenklicken und aus der dann Netflix nach Angebot zusammengestellt hat, was sie rausschicken. Hatten sie eine viel höhere Ressourceneffizienz und haben auch viel höheren Umschlag, viel mehr verdient pro DVD, als das Blockbuster jemals konnte. Weniger Kosten, keine Gebäude, weniger Inventar, mehr verdient, mehr Umschlag, mehr verdient pro Live-DVD, hat Netflix-Blockbuster die Butter vom Brot genommen. Kurze Zeit, nachdem Netflix als Angebot auf dem Markt war, ist bei Blockbuster das Geschäft eingebrochen. Und Blockbuster ist gewachsen, gewachsen, gewachsen, gewachsen, bis zu dem Jahr, wo sie am größten waren. Und danach folgten sieben Jahre Schrumpfung, bis Blockbuster pleite war. Insolvent. Ihnen ging es gut. Dann kam in einem Jahr die Wende. Und dann ging es sieben Jahre bergab. Sieben Jahre haben sie gekämpft. Und verloren und gekämpft und verloren. Und Netflix hat sie komplett disruptiert und hat ihnen alle Kunden abgenommen. Das ist nicht der spannende Teil der Netflix-Story. Der spannende Teil der Netflix-Story kommt jetzt. Nach zwei Jahren, zwei Jahre nachdem Blockbuster angefangen hat, auf den absteigenden Ast zu kommen, fünf Jahre bevor Blockbuster pleite war, hat Netflix keine Gewinne mehr ausgeschüttet und alles reinvestiert in das Streaming-Geschäft. Netflix hatte einen technologischen Vorteil, diese Postsortiermaschinen, hatte eine, ein wahnsinns Business-Modell und hat das alles weggeschmissen, hat intern losgelassen, hat es einfach nur noch weiter betrieben und hat alle Ressourcen in das neue Geschäft Streaming gesteckt und hat sich innerhalb von zwei Jahren erst Blockbuster disruptiert und sich dann selber disruptiert und komplett die Technik ausgetauscht. Warum ich das erzähle? Netflix hat sich auf die Kunden fokussiert. Netflix sah sich nicht in dem Geschäft Scheiben zu verteilen, sondern Netflix sah sich in dem Geschäft Filme zu Kunden zu bringen. Und sie haben ihre Kunden mitgenommen, von dem einen Geschäftsmodell zum anderen. Sie haben ihre Kunden vom DVD-Verleih zum Streaming mitgenommen und sie haben ihre komplette Technik Ihren kompletten Wettbewerbsvorteil, Ihre komplette Organisation, Ihre komplette Investition, die darunter stand, weggeworfen. Sie haben das Gute losgelassen, was deutlich besser als das war, was Blockbuster hatte. Sie haben das Gute losgelassen, um noch was Besseres zu haben. Das ist der eigentliche Clou der Netflix-Geschichte. Und das ist auch für Sie der dritte Schritt. Sie müssen loslassen, ein Technikanbieter zu sein, Hersteller von Pumpen hin zum Problemlöser, wir pumpen Biomasse, wir pumpen Abwasser, wir pumpen Trinkwasser, vom Produktfokus weg hin zum Kundenfokus, wir beliefern Betreiber von Biogasanlagen, wir beliefern Hersteller von Biogasanlagen, wir beliefern Stadtwerke bei der Trinkwasserversorgung. Warum, frage ich Sie, betreiben denn die Autohersteller mittlerweile fast alle Carsharing-Dienste? Naja, weil sie schon verstanden haben, dass irgendwann der Produktfokus auch beim Thema Auto vorbei ist und das Thema Problemlösung von A nach B kommen wichtig ist. Und da haben Carsharing-Angebote eine zehnfach höhere Ressourcennutzung. Also ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt in seiner Nützlichkeit zehn Privatwagen. Das heißt, die setzen sich damit auseinander. Und aus dem gleichen Grund ist auch die Firma Uber, die die Taxikonkurrenz betreibt, ähm, höher bewertet als viele Autohersteller. Die fokussieren sich auf das Kundenproblem von A nach B kommen und haben überhaupt nicht mehr in die Infrastruktur, die dahinter steht, in das Produkt, und in die Produktentwicklung und in die, in die Produktfertigung vor allen Dingen investiert. Die haben kein Kapital in Autofabriken gebunden. Wenn Sie diesen Schritt machen, wenn Sie rausfinden, was sind Ihre richtigen Kunden, was sind Ihre profitable Kunden und hier eine enge Spezialisierung fahren und für diese homogenen Kundengruppen anbieten und hier eine sehr individuelle Problemlösung machen, dann ist einer der nächsten möglichen Schritte Thema Mass Customization. Also die Frage, was von dem Engineering muss noch von Hand gemacht werden und was kann man anhand von bekannter vorgegebener Regeln und Heuristiken nicht auch automatisch machen. Da kann man teilweise auch richtig komplexe Gestaltungsprozesse vollautomatisieren und hier menschliche Arbeitsleistung und dadurch auch Kosten und, und Langsamkeit ersetzen durch, durch Computer, die relativ schnell und günstig Auslegung machen können. Ich schlage Ihnen jetzt ein Seminar vor. Und zwar ist es ein Seminar, was nur halb so teuer ist wie ein normales, eintägiges Seminar auf dem Seminarmarkt? Und zwar gehen Sie mal zur Firma Kuhn oder Firma Dolzer und bestellen sich dort ein Kostüm oder einen Anzug. Was diese beiden Firmen machen, ist, die haben sich spezialisiert auf Mass Customization. Das heißt, sie gehen dorthin, sie werden mit ihrem Körper vermessen. Sie können relativ komplex konfigurieren, wie Ihr Kostüm oder Anzug aussieht. Es wird maßgeschneidert auf Sie drauf, aber dieser Maßschnitt entsteht im Computer. Dieser Maßschnitt entsteht auf Basis von festgelegten Heuristiken und danach wird Ihr Anzug in eine Näherei gefertigt, die mit den gleichen Skaleneffekten operiert wie die Anzüge von der Stange. Das Ergebnis ist ein relativ günstiger Maßanzug. Wir reden hier über 500 bis 600 Euro, was noch nicht mal die Hälfte von einem, von einem guten eintägigen Seminar ist. Machen Sie so ein Seminar mal. Am Ende haben Sie zusätzlich noch ein Kostüm oder Anzug. Und wenn Sie in dieses Erlebnis reingehen mit den Fragestellungen, die ich hier aufwerfe, dann werden Sie in diesem Seminar ich kaufe mir einen Maßanzug oder ein Maßkostüm auch mehr lernen, als Sie sonst an einem Tag beigebracht kriegen können. Es ist spannend, ich kann das nur empfehlen. Zurück zur Anfangsfrage. Wo fängt man an? Erstmal bei sich. Dinge fertig machen. Start finishing, finish starting. Prozesse etablieren, die Projekte unterstützen. Wirklich gucken, wo kann ich Skaleneffekte bei der Wissensarbeit erzeugen. Da sind wir noch lange nicht weit genug. Da kann jeder noch besser werden. Der zweite Schritt ist dann, das Geschäft zu verstehen, daraus eine Priorisierung ableiten und mit den gleichen Ressourcen wertvollere Produkte oder Projekte machen. Das heißt, unsere Wertschöpfung in Euro pro Zeit, in Euro pro Konstruktionsstunde zu verbessern. Und der dritte Schritt ist eine Kundenfokussierung. Suchen Sie sich die richtigen Kunden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus und beliefern diese bestmöglich. Spitze Spezialisierung. Verlieren Sie Ihren eigenen Technologiefokus, auch wenn Sie glauben, dass das der Fund ist, mit dem Sie wuchern können und müssen. Wir haben hier ein Produkt made in Germany. Das ist das, was uns groß und gut macht. Lassen Sie das los und sagen Sie: Wir haben die perfekte Problemlösung für dich. Du speziellen Kunden. Weihnachten steht vor der Tür. Die meisten von uns haben ein paar freie Tage und gibt auch ein paar Gelegenheiten, Geschenke zu verteilen. Und mein konkretester Tipp kommt jetzt. Ich habe Ihnen hier mal eine kleine Starterbibliothek zusammengestellt für die Weihnachtsferien. Alle Links sind in den Shownotes. Und wenn Sie diese Bücher lesen oder einen Teil davon, dann gehen Sie im Januar als neuer Mensch wieder an die Arbeit. Fangen wir mal an. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt This is Lean. Gibt es auch als Deutsch. Beide Versionen in den Shownotes. Das ist ein ganz tolles, kurzes Buch über die Lean-Philosophie. Erklärt die Themen Fluss und Kundenfokus und ist ein sehr guter Start für die eigene Lean-Reise, weil so ein bisschen die Philosophie erklärt wird und man mit der Philosophie anfängt und nicht mit den Tools. Das nächste: zwei Bände Lean auf gut Deutsch, 1 und 2 von Marie Furukawa Kaspari. Ich habe das eben schon erwähnt. Lean ist ein Begriff von, von, von ähm, Womack Rother aus ihrer Studie, als sie damals Toyota und andere Autohersteller untersucht und verglichen haben. Und ganz viel von dem, was wir in Deutschen unter Lean verstehen, ist nicht aus dem japanischen von den Erfindern gekommen, sondern tatsächlich aus dem amerikanischen rübergezogen worden. Und wir haben dabei die Fehldeutung, die, die Amerikaner gemacht, noch um die Fehldeutung potenziert, die wir als Deutsche bei der Übersetzung gemacht haben. Und einer der wichtigsten Irrungen hier ist, ist der Begriff Verschwendung, wobei eine Übersetzung aus dem Japanischen besser als für die Katz wäre. Verschwendung, das ist ein Vorwurf. Und für die Katz, das ist so ein wohlmeinender Fokus auf echte Wertschöpfung. Ja, die, die, die, die, das Ziel, keine unnötigen Arbeiten zu machen. Und alleine an diesem paar Verschwendungen und für die Katz sieht man, dass wir an ein paar Stellen Lean in Deutschland nicht richtig verstanden haben und dass wir da konstruktiver rangehen könnten. Lean auf gut Deutsch von Marek Furukawa Kaspari. Zwei ganz tolle, auch kurze Bücher. Ganz wichtig für mein Denken, Theory of Constraints. Das erste Buch von Eliyahu Goldrath The Goal ist für mich ein, ein unentbehrliches Buch, um Prozesslogik zu verstehen. Wir haben Prozesse und Handlungsketten und, und wie bei jeder Kette ist das Gesamtergebnis nur so gut wie das schwächste Glied und es hilft, dieses Denkmodell im Kopf zu haben, wenn man sich Prozesse in der Firma anguckt und wenn man sich überlegt, wo man Verbesserungen ansetzt. gibt von Goldred noch mehr Bücher. The Goal ist das erste in der, in der Reihe. Engpass Theorie, Theory of Constraints, ganz wichtiges Denkmodell. Iliau Goldratt wieder, zweites Buch, Critical Chain Project Management. Ganz spannendes Buch über Prozesse und Engpässe für Projekte zu Ende gedacht. Viele sehr gute Anregungen. Eine der wichtigsten hier ist die, der Begriff der Critical Chain statt Critical Path. Der, der Critical Path, der kritische Pfad, existiert ja in einem Projekt. Die, die Kette von einem Arbeitspaket bis zum Ende des Projektes auf der wir keinen Puffer haben, das heißt, die, die terminbestimmende Kette. Critical Chain erweitert das um die Konkurrenz, die Arbeitspakete und Projekte an einem Engpass haben, zum Beispiel einer Konstruktionsabteilung. Ich habe das schon mal diskutiert in der Folge Projekt und Prozess. Und die Erweiterung des Begriffs Critical Path of Critical Chain führt zu realistischeren Plänen. Warum diese Weiterentwicklung des Projektmanagements es nicht in den Mainstream geschafft hat, ist mir nicht ganz klar. Das ist nicht kanonisches Projektmanagement, aber es ist wahnsinnig spannend, weil es Lösungen für Probleme hat, die sonst untergehen. Dann, ganz wichtig, Kanban von David Anderson. Die, die IT hat mit ihrer agilen Revolution viele Methoden geschaffen, die, die mit kleinen Anpassungen auch sehr gut im Engineering von Maschinenbau und Elektrotechnik Anwendung finden können. Kanban-Boards sind weit verbreitete Werkzeuge hier, um, um schneller und besser zu entwickeln. Kanban von David Anderson hat dieses, ähm, diese Entwicklung angestoßen. Aufgenommen hat haben das Jim Benson und, und Tony and Mary Berry, die Personal Kanban geschrieben haben, die also die Kanban-Technik angewandt haben, nicht auf ein Team, sondern auf die eigene Arbeit. Spannendes Thema deswegen, weil Personal Kanban es einem erlaubt, Sowohl die Kanban-Methodik als auch Lean-Aspekte, als auch das, was ich mit Smarter Entwickeln erreichen will, tatsächlich im Kleinen spürbar für sich selber anzuwenden. Es ist ein ganz, ganz toller Start, um mal zu gucken, ob man mit den Gedanken was anfangen kann und um selber eine Experimentierwiese zu haben, auf der man im Wesentlichen nur sich selber Rechenschaft ablegen muss. Also personal Kanban absolute und Kauf- und Umsetzungsempfehlung für die eigene Arbeit. Dann Product Development, nee, The Principles of Product Development Flow von Donald Reinertson. Das Buch ist eine Schatzkiste. Das, also Reinertson berät seit Jahren Unternehmen zu Flow und Lean in der Entwicklung, denkt Entwicklung auch nicht nur als Softwareentwicklung, sondern durchaus auch Maschinenbau. Das, das, das Buch hat auf jeder Seite einen Goldnagel zu finden. Es, es ist relativ leicht verdaulich, dadurch, dass es in einzelne Aspekte zerlegt ist. Und vor allen Dingen die wirtschaftliche Denkweise hat mein Denken sehr, sehr stark geprägt und ich habe das viel benutzt, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ähm, aber es ist ein Stück weit kein Anfängerbuch, weil es ein bisschen Wissen über Lean-Philosophie voraussetzt, aber auch nicht mehr, als man durch zum Beispiel das is Lean aufgesaugen haben könnte. Don Reinhardson ist auch live, sehr spannend. Ich habe mal ein eintägiges Seminar bei ihm besucht, das damals über Boris Gloger organisiert wurde. Die machen das so ein-, zweimal im Jahr. Die werden da wahrscheinlich auch, auch in diesem Jahr wieder was haben. Dann zwei Bücher zum Thema kommerzielles Wissen. Personal MBA von Josh Kaufmann, ganz gut. Lesenswert, so die, die Essenz, von was man als, als MBA wissen sollte. Und ein spannendes Buch, Financial Intelligence, A in Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean von Karen Berman. Aus der Sicht eines Controllers in einem großen Unternehmen einfach mal auseinanderdividiert, was bedeutet das Zahlenwerk, was muss man wirklich wissen. Der kleine 14-Tage-Kurs Betriebswirtschaft. Spannendes Buch. Beliefs, Behaviors and Results von Scott Gillis und Lee Murgy stellen die Fragen: Warum verdient das Unternehmen Geld? Wie gut sind die Ressourcen eines Unternehmens allokiert? Wie, wie kann ich verstehen? Was kann ich daraus lernen? Und, und was kann ich in einem Unternehmen ändern, um es bei gleichem Durchsatz, also gleichem physischen Durchsatz, profitabler zu machen? Das ist wirklich hier die Kundenwirtschaftlichkeit zu Ende gedacht. Spannendes Buch. Hat, hat große, große wirtschaftliche Verbesserungen in, in vielen Top-Unternehmen erzeugt. Gillis und Mergy kommen aus der Unternehmensberatung Gold Company und setzen die Methode halt auch in ihre Unternehmensberatung ein. Und dann ein älteres Buch von Alois Gellweiler, ich habe ihn hier schon im Podcast auch schon mal erwähnt, Strategisches Management. Was mich da im Denken stark beeinflusst hat, ist vor allen Dingen dieses Vier-Ebenen-Modell, dass das Unternehmen auf der untersten Ebene vom Cash abhängt. Wer kein Cash hat, ist insolvent, fertig, Unternehmen ist tot. Das heißt, Cash ist eine unheimlich wichtige Größe und muss aktiv gemanagt werden. Und Cash wird beeinflusst vom Gewinn. Also wer nachhaltig Gewinn macht, der verbessert Jahr über Jahr auch seine Cash-Position. Ein paar Randbedingungen gelten dabei. Der Gewinn wird wiederum beeinflusst von der, von der aktuellen Marktposition. Also der Marktführer kann tendenziell ähm, steht mit einer besseren Position da, hat bessere Skaleneffekte, kann eine bessere Preisrealisierung ähm, umsetzen als, als die, die Marktbegleiter. Das heißt, der Gewinn hängt von der aktuellen Marktposition ab und die aktuelle Marktposition von der dritten auf der vierten Ebene dann hängt von der Entwicklung neuer Lösungen und von der Adressierung von echten Kundenbedürfnissen ab. Und dieses Modell war für mich der, der Startpunkt, Unternehmenswirtschaftlichkeit zu denken als von der Produktentwicklung geht es los. Über die Produktentwicklung werden die Märkte erobert. Über die Märkte wird der Gewinn eingefahren und über den Gewinn lässt sich der Cash managen. Das heißt, für mich ist ein Unternehmen ultimativ abhängig von der richtigen Produktentwicklung. So, das war eine lange Folge. Wie fängt man an? Über Weihnachten ist Zeit. Schauen Sie sich die Bücher an. Suchen Sie sich eins, zwei oder alle aus. Die Links dazu sind in den Show Notes. das sind Amazon-Links. Wenn Sie das nicht wollen, drucken Sie sich die Seite aus, gehen Sie damit zum Buchhandel, sagen Sie, diese alle hätte ich gerne und starten Sie bei sich. Investieren Sie in sich selber, investieren Sie in Ihr Wissen, in Ihr strukturelles Wissen und in Ihr Verständnis von dem, was Sie umgibt. Hören Sie weiterhin diesen Podcast. Machen Sie vielleicht auch Werbung für den Podcast in Ihrem Umfeld, denn je mehr Leute diesen Podcast hören, und sich dann hoffentlich auch in den Bann ziehen lassen, desto leichter wird für Sie die Umsetzung, weil Sie bei den anderen dann auch offene Türen einrennen. Machen Sie also Werbung in Ihrem Umfeld. Und zuletzt, nehmen Sie Kontakt auf. Das hier ist die Antwort auf eine Hörerfrage und ich hoffe, ich habe sie damit beantwortet. Ich freue mich über Themenwünsche, Fragen, Austausch. Hinterlassen Sie mir Ihre Fragen einfach in den Kommentaren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Florian Kuhnke